Hey Leute willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes und zwar habe ich gedacht, machen wir heute mal ein Unboxing-Video und zwar habe ich auf Fangame ein paar Sachen bestellt und die werden wir jetzt auspacken und äh, nur damit ihr Bescheid wisst, die Aufnahme war irgendwie von heute Morgen 8, 9 Uhr und ich war extrem müde und äh, ja, das war wirklich auch genauso. Äh. Ich hoffe euch gefällt das Video. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann schreibt es so gerne in die Kommentare, mache ich gerne so wieder sowas. Und äh, los geht's! Wollen wir das nochmal aufschneiden? Kibi, willst du. Willst du das machen? Oh. Uh. Hier ist noch was. Oh! Oh! Oh! Ich habe noch nicht verraten, was ich mir bestellt habe, aber ihr werdet es gleich schon herausfinden. Okay. brauche mal ein bisschen mehr Platz, aber ich glaube, das geht eigentlich noch einigermaßen, oder? Ich hoffe, dass das ganze Setup hier funktioniert. Ich mache das zum allerersten Mal, so ein Unboxing-Video. Ich glaube, ich glaube, jemanden, wie auch immer. So, wie man schon sehen kann, sind hier direkt ein paar Sachen. Und ich fange von oben bis unten an. Also, hier haben wir ein T-Shirt. Ein Stay Determined-T-Shirt. Ich krieg das mal kurz aus. Einfach aufreißen! Ah! Oh. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass ich hier auf Gear bestellt habe. Und zwar sieht ihr schon im Hintergrund hier den kleinen Tammy, wo man aber nur seinen Kopf sieht. Tammy hat einen Arbeitskörper. oh mein Gott. Ich habe mir auch noch einen toriel tisch geholt. Oh! Schau dir das mal an! Das kommt mit so einem kleinen Sticker! Oh, das ist süß! So ein kleines Day Determined Sticker! Das ist cool, das kippe ich mir bestimmt irgendwo auf und vergesse es dann wieder. Boah. Moment. Holy. Wie das aussieht, ey. Das ist die Vorderseite. Ich finde, das sieht richtig sick aus. Ja. Und dann haben wir hier noch die Rückseite. Die ist mindestens genauso geil. Die sind überall, für die die es nicht lesen können, hier sind überall Sprüche oder Dialoge. Aus Undertale. Na, naja, ich bin ja ein Undertale-Fan und das meiste, was wir hier sehen werden, ist auch von Undertale. Und von daher freut mich das. Dass, äh, die T-Shirts, die probieren wir gleich mal an. Aber erstmal packen wir alles aus. Okay, als nächstes haben wir hier noch ein T-Shirt, wie es aussieht. Showtime. halt mal ganz fix aus. Oh, Aus ging schneller als das andere. Die riechen neu gemacht, die riechen richtig frisch. Hier. Yeah. Showtime! Sieht ein bisschen blass aus in der Cam, aber ich kann euch versichern, es ist nicht blass. Es ist ganz normal. Es hat vielleicht ein bisschen irgendwo ein paar Fehler, aber sieht einigermaßen in Ordnung aus. <lacht> Spaß, sieht voll schön aus. Ja, in der Cam sieht es ein bisschen blass aus, glaube ich. Aber ich finde es voll schön. Auf der Rückseite gibt es nichts. Aber trotzdem schön. So, und jetzt kommen wir zum dritten und letzten T-Shirt. Ich weiß, euch wird das bestimmt schon langweilig, die ganzen T-Shirts zu sehen. So, Kirby, guck die Zuschauer an, damit sie nicht wegklicken. So, was haben wir denn hier Schönes? Man sieht's auch schon. Ich brauch's mal ein bisschen kleiner. Jetzt ist es nicht mehr so wichtig, was da drin ist, oder? So, kann man auch Timmy besser sehen. Oh mein Gott, Timmy hat einen Körper? Okay, egal. Hat jemand gejuckt mike hier spiral mountain ich habe schon äh, bench Kazooie merch direkt hinter mir auf meinem stuhl was ich jetzt erkennen kann aber jetzt habe ich noch was und äh, ja ich, ich weiß nicht ob ihr es merkt aber ich mag bench Kazooie. und ja auf der Rückseite steht übrigens nichts drauf das war nur beim Undertale... one so äh, beim ersten Undertale one ja trotzdem nice und das lag ja einfach offen drin. Das sagt er da einfach so. Ah, es gehört zum T-Shirt dazu. Lag aber nicht beim T-Shirt, oder? Vielleicht habe ich es übersehen. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Das werde ich auf jeden Fall auch irgendwo aufkleben. Oder ich lasse es so. Einfach weil es cool aussieht. Okay, jetzt haben wir hier noch, was man das sehen kann, noch ein paar einige coole Sachen. Und womit fangen wir an? Wir fangen hier mit an. Und zwar haben wir hier... Oh mein Gott! Wir haben hier einen Ricypüsch. Sieht voll cute aus. Ja, aber sieht schon, ich habe zwei. Warum sollte ich mir zwei holen? Mag ich den Charakter einfach so sehr? Äh, nee der andere ist nur für meinen Bruder. Also Hat auch einen mitbestellt. Okay. Das ist wirklich kein Undertale-Merch. Das ist Deltarune. Merch, ja, Delta Rune. Das ist, ganz, das ist ein ganz anderes Spiel. Wie packe ich dich aus? Kleiner Fluffy-Boy. Was ist denn, dass er keine Brille hat? Hat er nicht normalerweise eine Brille? Oder war das bei dem anderen? Es gibt nämlich zwei Rialzies, die man kaufen kann. Es gibt einen dunkleren aus Chapter 1 und den hier aus Chapter 2. Weil in Chapter 1 hat er sich noch nicht revealed, wie er aussieht. Hat er die ganze diese... diesen Achso! Ach so. Oh Leute. Seht ihr das? Seht man das? Ganz unten! LOL Okay, Moment Darum kümmere ich mich später Oh mein Gott! Wie süß! Wie Alter, wie flauschig! Holy shit! Oh mein Gott, warum bist du... Oh mein Gott! Der ist ja viel flauschiger als Toriel! Bist du flauschiger als... Bist du flauschiger als Tammy? Ich glaube, der ist sogar flauschiger als Tammy. Holy shit! Ich dachte schon, Tammy wäre das flauschigste, was ich hier berührt ger habe. Schaut euch mal an, wie süß sein Scarf ist. Das ist wie quajutsu ein Scarf. Einfach so richtig lang. Hä, <lacht> lol. Sein Tag ist einfach hier dieses Dummy aus dem Spiel. Dieses Dummy. Das ist lustig. Oh, Ich, so, oh, ich möchte euch umarmen, Leute. Habt ihr abonniert? Wenn ja, ich möchte euch umarmen. Oh, kommt hier, kommt hier, meine Kleinen. Süß, sehr süß. 10 auf 10. Nee, falsch. 11 von 10. Steht sie mal bitte direkt neben Kippi. Könnt euch ja umarmen? Oh. So, perfekt. Ach, stimmt. Ach, warte, warte, warte. warte. Komm noch mal her. Komm noch mal her. Ich hab noch die Brille für dich. Schau euch das an. Eine süße kleine Brille. Kann man die anziehen? Die ist viel zu klein, die Brille. Tobias, was ist die Matheformel? Was ist die Re <lacht> Tobias, kommst du bitte nach vorne. Ich würde gerne wissen, was die Antwort zu dieser Matheformel ist. So, hier haben wir Ralzi, Uwu, Uwu Fluffy Boy. Und hier haben wir Brille, Uwu, nicht Fluffy Brille. Und wenn man die jetzt kombiniert... Hohoho, oh mein Gott. Wie, wie, wie, mach ich das? So, unter sein? Oder über sein? Nee. Wie okay, zieh ich ihm das an? Ich kann aber nicht unter seinen Ohren, das ist zugenäht. Ah, nee! Oh, Leute, das muss ich euch zeigen. Seht ihr seine Ohren hier? Da gibt es so ein ganz kleines Loch, warte, hier. So ein ganz kleines Loch, da kommt die Brille durch. Das ist ja Technik 100. Sieht man das, wie der aussieht? Oh mein Gott! Da ist er! Der Nerd. Yeah, what's up, Bro? Lass mal ein Like da, yeah! Ich weiß nicht, also ich finde ihn zwar süß mit Brille, aber ich mag ihn mehr ohne Brille. I don't know. Okay, es ist nicht mehr viel drin. Wir haben noch... Oh, man sieht's gar nicht. Hier, es ist nicht mehr viel drin. Wir haben noch hier was und hier was. Und da man hier sowieso schon sieht, nehmen wir das jetzt erstmal raus. Jumpscare. Für die Leute, die eingeschlafen sind. Ich hoffe, es ist niemand eingeschlafen. Oh Gott! Wenn man sieht, was das sein soll, es ist nämlich ein Rareware Kissen, aber oh Gott, ist das flach, das ist voll dünn gedrückt. Bitte sagt mir nicht, dass da, oh Gott. Jetzt da habe ich wirklich viel erhofft, weil ich würde da gerne drauf schlafen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das, äh, äh. Oh, oh, obwohl, obwohl, oh. Das ist sehr dünn, ich habe das viel dicker erwartet. Rareware. Was sieht rare, rare. Pillow Plush. Also Riley ist auf jeden Fall kuscheliger. Aber das ist auch nicht schlecht. Aber vielleicht bin ich das nur für Deko. Ich habe wirklich gedacht, da kann man ein bisschen besser drauf schlafen. Also bisher muss ich sagen, bin ich davon am meisten enttäuscht. Nicht, dass es schlecht ist. Keine Frage. Es ist immer auch super, sieht toll aus. Und ist immer noch kuschelig. Aber es ist halt voll dünn. So, das weiß ich. Da ist halt nicht viel drin. Ich habe gedacht, das wäre. Ich weiß nicht wie dick. So halt. Noch so ein bisschen mehr dick. Na, mal gucken, ob ich noch schlafe. Ich werde euch bestimmt ab den irgendwo geben. So, und nun fragt ihr euch, ist es jetzt vorbei? Nein. Hier ist noch was. Hier. Und dann würde ich sagen, schmeiß es einfach weg. Das war laut. Okay, hier haben wir das letzte Paket. Und es ist etwas selbst eingepacktes. Also, warum auch immer ist es alleine eingepackt? Ich... Darf mich Kirby wecken? Danke fürs Besser. Oh! Da kann ich direkt schon was sehen. Soll ich es euch zeigen, Leute? Oh, hier geht... Ja, Verdammt, ihr seht gar nicht, wie ich es auspacke. Oh, das tut mir leid. Oh mein Gott. Egal. Aber man sieht schon, was da rauskommt. Und zwar... Oh mein Gott, es ist... Flowey Dancing Plush Und soweit ich weiß, bin ich der Erste auf YouTube, der sowas unboxt Also, nice Wir sehen uns auch Dancing Flowey Plush aus Von Fangamer Falls ihr übrigens interessiert seid, bei Fangamer einzukaufen Seid nur gewarnt, dass ähm, ihr sehr viel bezahlen müsst für Shipping und Taxes Also da musste ich ein Drittel bezahlen Also das Ganze hier insgesamt, was ihr jetzt bisher gesehen habt, plus das hier halt hat mich insgesamt fast 300 Euro gekostet, ja. YouTube Money, läuft halt, Baby! Oh mein Gott! Leute, sieht man das? Das ist Bubble Rap! Ah. Wir brauchen einfach gar nicht mehr weitermachen. Ich mache jetzt die ganze Zeit hier. Plopp, plop. Oh mein Gott. Bubble Rap. Allein dafür ist es schon 11 von 10. Aber holen wir doch mal Flowey heraus, dann sieht ihr ihn auch schon. Mehr ist da nicht drin, aber die Box behalte ich, weil die sieht schön aus. Schaut ihn euch an. Ja, warte, ich packe ihn noch kurz aus für euch. Ich will dich nicht, nicht auspacken, ich will einfach nur draufdrücken. <lacht> nee, okay, komm. Sonst rasten wieder gleich alle aus. Äh, äh, pack ihn da raus. Jemand juckt sich für Bubble Rap. Doch, jeder juckt sich für Bubble Rap, jeder liebt das. Da ist er. Oh mein Gott, warum bist du so weich? Uh. Dar darf ich mal? Uh. da kann man sich drauf hinlegen. Obwohl, nee, da ist Mechanik drin. wo huh. oh, ich glaube, da sollte ich. Oh oh, hab es kaputt gemacht? Das Ding ist nämlich, das Ding kann ich bewegen. Das Ding hier kann ich bewegen und ich habe gerade ein bisschen rumgedrückt und ich habe gerade Angst, dass ich gerade irgendwas kaputt gemacht habe. Mal schauen. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. So. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht, aber hier gibt es einen Schalter und den betätigen wir mal. Oh, von... Hä, ja, der ist schon noch on. Oh, da müssen Batterien rein. So, dann wollen wir doch mal die T-Shirts anziehen. Ich fange mit dem hier an. Hier, sieht man Ja, das hier. Mit dem fange ich mal an. Yeah. Das ist mir übrigens erst jetzt aufgefallen, dass hier drinnen noch ein paar Sachen stehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, doch kann man relativ gut sehen glaube ich das ist ein großer Wall of Text mit ganz vielen Sachen drauf schon ganz cool so und dann mit den YouTube Partnerkräften werde ich das nun anziehen so wir es an ha. Wow. sieht doch ganz cool aus eigentlich oder nicht einfach cooles rotes T-Shirt ich finde der Bedruck sieht doch gut aus auf der Rückseite ist übrigens nichts ich habe schon gesagt oh das ist mir gleich aufgefallen oh hier ist ein Jiggy. Ich habe einen Jiggy gefunden. Nehmen wir das jetzt nächstes. Ich muss sagen, das hier fühlt sich anders an als das hier. Das hier fühlt sich ein bisschen weicher an, aber auch nicht so sturdy. Also mal gucken, wie das so ist. Ja, das. Okay. Warte, Bevor wir es anziehen, hier steht auch noch was drauf. Ist Flowy. Ein paar Details wird ja stoppen und soll ich das durchlesen falls möglich falls ich es hinkriege I don't know. okay sieh was an so. sehen ja ganz cool aus finde ich doch hat was auf jeden Fall muss leider dazu sagen dass jedes mal wenn ich so ein T-Shirt anziehe dass dann meine Haare komplett verwuscheln also komisch sorry was ich immer anders aussehen sollte eine Arm das ist aber nichts das ist einfach nur vorne dieser coole Betrug mit ganz viel zum anschauen Fühlt sich auch gut an, Besondere, vielleicht ein bisschen anders als das andere, aber ich kann jetzt euch unterschiedlich Unterschied nicht sagen, es ist beide einfach gut, für ihre Und also dann nehmen wir das letzte und hier ist noch Bedruck auf der Rückseite, das soll ich euch auch noch zeigen. Äh, hier ist noch was, ich glaube es ist das exakt gleiche wie bei anderen, das sind das beide Undertale T-Shirts. Und ja. Oh. Also das sieht richtig sick aus, ohne Witz. Fun Fact, dieses T-Shirt wurde mit einem Trackball-Designs und mit diesem T-Shirt, da ich es gekauft habe, supporte ich äh, Corona Research irgendwas, also gern geschehen. Ja, wie auch immer, es ist genauso cool wie die anderen beiden, Das hätte ich mir nicht geholt. So, und jetzt schauen wir uns die Rückseite an, falls man sehen kann. Äh, warte mal kurz. Hier, ja. oh yeah, Schub, äh, es wackelt. Oh, okay, was mache ich eigentlich? Ja, keine Ahnung, ich hoffe, man kann es sehen, ansonsten ja, ihr wisst ungefähr, wie es aussieht, sonst blendet ja vom ein Bild einander, nur, ob man es sehen kann, aber... Ja, das waren die T-Shirts, sind ziemlich nice. Und hier werde ich auch bestimmt noch in den nächsten Videos öfter tragen. Und jetzt sehen wir uns bei Flowey wieder. So, hier sind wir wieder mit dem Flowey-Plüsch, wie ihr sehen könnt. Und so, man musste das hier unten aufdrehen. Weißt du, man sieht? Hier unten. fokussier. Genau, da unten musste man das aufdrehen. Und das ist extremst klein. Also, das hat wirklich lange gedauert, bis ich das aufgedreht habe. Damit ich da drei Doppelarbeiterin rein tun kann. Ja, ich habe es gerade getan, deshalb weiß natürlich noch. So. Und hier steht drauf, press hier. Also machen wir das mal, würde ich sagen. Also, erstmal auf on schalten. Und nun... Oh, oh Ich finde ihn cool. Oh, Bosskampf. Spoiler. Spoiler. Wie findet ihr den, Flowey? Ich finde den eigentlich ganz lustig. Ich will das mal sehen. Weil das will ich auf jeden Fall für äh, zukünftige Videos so machen. Wie würde das aussehen, wenn er hier im Hintergrund tanzen würde? Ich glaube, das ist zu laut, oder? Da spielt ja die ganze Zeit Musik. Weiß es nicht. Der wackelt voll krass rum. Hey, falsche Richtung. Also ich muss schon sagen, ich finde das ziemlich cool. Ich fände es aber viel besser, wenn man einstellen könnte, ob er singt oder nicht. Und hey, ich springe ihn um, ich springe ihn um. Man kann ihn auch so tanzen lassen. Du, du, du, du, du, du, du. Woop, oh mein Gott. Ich hab Lawium gebraucht, woo, woo. <lacht> Ja, also wie gesagt, ich finde eigentlich ganz cool, aber ich finde trotzdem, dass man... Zum einen, warum ist das so fest zugeschraubt? Ich wusste nicht mal, welche Richtung ich drehen musste Aber, das ist nebensächlich Warum kann ich die Volume nicht ändern? Ich kann die Lautstärke nicht ändern Das ist voll weird Hier gibt's so einen On-Off-Button Ich kann die Lautstärke nicht ändern, das ist sehr blöd, muss ich sagen Trotzdem sehr cool, ähm, Super nervig Passt zum Charakter. Ach ja, was mir auch aufgefallen ist bei dem bei dem Rylancey Plushy sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar einmal die Tippy Toes. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber da sind so kleine Bienen drin. Und was richtig cursed ist man kann sein Bein einfach 360 drehen. Woo. Der kann Spagat machen, der Bro. Der ist extrem skewt. Der ist wirklich extrem Das Der süße Kleine. Reichen. Voll süß, auch voll schlafen und er sieht einfach gut aus und da, er muss einfach umarmen, jau, yippie.